Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Advanced Warfare. Äh, wir machen direkt weiter, nachdem uns... Äh, ...nicht Cormac, äh, Gideon geholfen hat. Sichern wir jetzt die Fracht. Und gehen weiter. Atlas 2-1, ich bin bereit. Sentinel-Agenten sind ausgeschaltet. Roger, Gideon. Glück, wir wollten gerade ohne dich los. Ist die Fracht sicher? Ja, Sir, sicher und heil. Na, das freut mich doch aber. Visiert an, aber feuert erst auf mein Zeichen. William, wir erfassen mehrere Wärmesignatoren. Bist du sicher, dass du da alleine bist? Schieß ihn ab! <lacht> Komm, ich fordere Evakuierung an. Mitchell, zu mir. Okay, wir müssen da runter, aber ich würde gerne eigentlich auf meine normale Waffe wechseln. Der evakuierungs ist da. Wir kommen zu eurer Position. Ich verschaffe dir Zeit. Schnapp dir die Fracht. Ja, ja klar, als ob der das alleine halten würde, weißt du. Ist doch voll legitim. Kingpin. Die Fracht ist gesichert. Ups. Ja, okay, hätte ich gewusst, dass gleich fertig ist. Hätte ich noch fertig gespielt. Egal. Wir haben einige Punkte zum Vergeben jetzt. Äh, Abgeschlossen, Absturz. Sie haben die Manticore geborgen. Gideon ist jetzt auf unserer Seite. Unsere Seite. Machen wir das mal so. Und dann geht's weiter in die nächste Mission. Das ist Manticore. Ein biologischer Wirkstoff, der auf spezielles Erbgut abzielt. Wenn deine DNS-Signatur nicht in der Atlas-Datenbank steht, bist du tot. Das heißt, wenn er das Zeug im Kampf freisetzt, überleben seine Leute und wir sterben? Genau, der Kontakt mit nur einer Spur ist tödlich. Schutzanzüge sind nutzlos. Ist es einsatzfähig? Keine Ahnung. Aber wir haben hier diese Probe von ihm. Also könnt ihr es auch schon industriell produzieren. Wenn ja, brauchen wir die Infos. Wann und wie. Nur so können wir uns aufhalten. Das Problem ist, Atlas hat Dutzende Standorte für Massenproduktion. Bis wir den richtigen finden... Gideon kennt den Standort. Du sagst, du vertraust ihm? Wir brauchen ihn für die Mission. Wir haben keine Wahl. Du hattest recht wegen eins. Ich muss es wohl akzeptieren. Besser jetzt als nie. Wenn du nicht wärst, würden wir noch im Dunkeln tappen. Wie in alten Zeiten, ne? Blinge 4, 5,3. Sind getroffen. Atlas EOP. Fuck! Exos versage System ausfrei! frei. Wir gehen runter. Festhalten! Komm! Spring! Da sind sie! Beeilung! Und schon geht's los, Scharfschützen. Nicht in das Schussfeld des Scharfschützen! Ja komm, wenn ich's schon kriegst, so, dann machen wir das doch. Der Scharfschütze zieht eh eh auf los, Gideon. Los, los. Das ist für uns jetzt ein Vorteil. Ich meine, hier sind wir sicher, wir sind sofort entdeckt. Also, entweder haben die uns wirklich erwartet oder wir sind so scheiße im Anschleichen. Eins von beiden. Ich meine, so ein Helikopter ist ja nicht gerade unauffällig. Oder so ein Komm schon. Also, ein Gleiter. Hier rauf! Ah. Bewegung! L2, R2. Warte! Na komm! Exo bereit. Tarnung! Ups. Ich wollte meine Energie ein bisschen sparen. <lacht> cool. Dann eben nicht. Ah, ne, warte war. Wie sie auf meine Signatur synchronisieren. Seien Feind näher langsam. Sie dürfen dich nicht hören. So, nicht bewegen. Leise. Verdammt, sie hat dich gehört. Leise. Hat sie das? Ja. Okay, die Mission ist ein bisschen Der Heli zieht ab. anders. Wie halt bis Sie auf meine Signatur synchronisieren. Seien Feind näher langsam. Sie dürfen dich nicht hören. Drohne. nicht bewegen. Ganz ruhig. Einfach. Geiße. Woher kann eine Drohne jetzt unterscheiden, ob sie das Reh abschießt oder nicht? Weil aufs Reh haben sie nicht geschossen. Und, und klar, ich fasse die Waffe an und die wird jetzt plötzlich mitgetarnt, obwohl sie vorher nicht getarnt war. muss mal ganz kurz unseren Zutap ziehen, dass der wieder auflädt mit 2.3 zusammen. Verstanden. Alter Scheiße. Zu viel Aktivität. Rechts flankieren. Warten, warten, warten. Da muss ich ziemlich wirklich rüber jetzt. Wenn Auch ohne blauen Rand ist er nicht wirklich unsichtbar. Ziemlich offen. So klar, jetzt wo das Auto durchfährt. Ach so, damit es wieder ah ja, auflädt. Ja. Also genau das, was ich vorhin schon gemacht habe. Stummladung. Ich checke immer noch nicht ganz, ist eine Stummladung einfach eine Welle, die den kompletten Schall abdämpft? So wie es aussieht, nämlich schon. Wir ja, okay, jetzt wird's schwer. Ich hätte nicht rennen dürfen, ne? Ich glaube, das Rennen war, war der Fehler von mir. Wäre ich langsam gelaufen, wäre es gegangen. Das Rennen war das Problem. Einfach ganz kurz schnell zum Wiederaufladen. Okay, los. Sieht schon geil aus, aber naja. Sie haben uns gesehen. Wieso? Ja, leck mich, ciao. Mal schauen, ob ich es hinkriege. Oh. Menno komm jetzt. Geht schon recht schnell mit wieder aufladen irgendwie. Wirklich nicht. Au! Ist der mich reingelatscht und hat deswegen gecheckt, dass ich da stehe? Die Tarnung ist schon mega nice eigentlich, richtig unrealistisch, ähm, sehr strange, aber coole zu für diesen Komb also für diesen Schleichmodus. Schade nicht schubsen. Aber ja, gegen drei Mechs komme ich nicht an. Hast du keine Chance. Verdammt, da kommen sie. Feinde von längs! Werfe Granate. Ich hab ihn im Visier. Da kommen ich noch mehr. Visier. Kontakt, 12 Uhr. Feind im Süden. Kontakt, 12 Uhr. Bis jetzt haben sie nur ihn gesehen. Ich sehe Aktivität. Ich sehe Feinde im Ey, ihr habt mich noch gar nicht gesehen, verdammt, Arschlöcher. Ich Ich habe jetzt nichts gemacht. Die haben mich nicht meinetwegen gesehen, okay? Konvoi Hoffe ich zumindest. Keinen Sprint braucht die Tarnung, ist der Warten, Warten, Warten, Warten... warten, warten, warten. Ach so. War ich letztes Mal im Strahl wirklich? Ich glaube nicht. Ja, ich bin einfach schon mal weitergelaufen. Lass es kurz aufladen. War ein Boot für mich hier übrigens. Mehr als einer war das. Aber jetzt habe ich nichts mehr zu trinken hier. Aha. Alles klar? müssen evakuiert werden. Wir mussten einige töten. Wenn sie die Leichen entdecken, ist die Hölle los. Die Mission läuft noch. Ausrüsten, die Mission lief von Anfang an schief. Wir gehen erst, wenn wir das hier gesehen haben. Ich sehe überhaupt nichts. Nox, zeig's ihnen. Übertrage mein Signal. Chemische Signaturboss. Jede Menge. Sie haben was zu verbergen. Die Initiative ist verloren. Versuchen wir es ein andermal. Es gibt kein andermal. Wenn das schief läuft, liegt es an dir, mein Freund. Ich... Es liegt immer an mir. Ich kann runterfallen. Ich habe X gedrückt, das macht nichts. Das war's. Kormak, wir kommen. Verstanden. Also ich bin mal still, weil ich will das nochmal... Sorry, ich weiß, ich schneide mich immer zu früh raus.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 Ob wir uns vielleicht noch tarnen an der Wand? So Holografische Bäume. Oh. Oh. Zwei Wachen bei der Kamera. Mitchell, Ziel wählen. Die Kamera ist das Problem für uns, ne? Ach, Sicher. Oder oh, doch nicht. Eine Stummbombe, Bombe, Stummladung, Entschuldigung. Voll in den Hintern rein. Wie Käse muss ich ihn überhaupt noch machen? Gang. Sicher. Kingpin, wir haben das Zielgebäude infiltriert und dringen zum Serverraum vor. Ja. Verstanden. Empfangen starken ISR-Feed. An den Plan halten. Verstanden. Über die Treppe. Ich gebe Deckung. Ja, ja, ich, ich mach schon. Ich gehe mal voraus. Ah ne, irgendjemand muss wieder die Tür aufmachen für mich, damit ich vorrennen kann danach. Das ist es. Sauber. Sicher. An die Konsole. Okay, Jungs. Durchsuchen. Laufwerke, Daten, alles Interessante. Ihr kennt das ja. Kingpin, starte jetzt die Analyse. Ablenk Aha. Bereit zum Empfang des Opa, die beiden da drüben. Bingo, wir haben das Paket. Übertragung. Ablenk bestätigt. Okay, abfackeln. Termit. Hier läuft mehr als nur Biowaffen. Ja, damit kriegen wir eins. Alles klar? Ja. Paket empfangen gut gemacht weiter mit sekundärziel verstanden was ist hier zur vor. war hier. doch da was also ja gleich ich könnte ja doch auf den tisch springen das sieht für mich wieder nach diesen speziellen daten aus für mich ist es aber nicht achtung 2 3 feindliche passagiere beim ziel wir haben eben ein Sensornetz aktiviert. Unsere Tarnung ist nutzlos. Okay. Also, dann geht los. Tarnung ist keine Option mehr. Ja, habe ich gecheckt. Achten. Sie stören unsere Exos. Los. Doof gelaufen, hä? Hm? ist aus! Ja, kein Problem. Nein, das machen wir nicht. Das ist böse, okay? Will ich nicht. Okay, ich kann trotzdem nicht mehr unsichtbar werden, egal was ich mache. Braucht der auch Energie? Ja. Ja, der braucht auch Energie. Und die Energie pumpe ich immer in den Slow-Mo-Modus. Weil ich den cool finde. Danke, Gideon. Hi Leute. Wo schießt du hin? Kontakt unten. Tut mir leid. Ah, die ist schon kaputt. Sehr gut. Hier unten ist noch ganz. Ja. Das Ding hat eine Scheißstreuung. Komm auf die Distanz. Ja hallo. Lass nicht mal fertig machen, Junge. Müssen wir jetzt runter oder hier durch? Guck mal, was hier ist. Da lebt noch am Boden. Du hast doch richtig gesehen. Boah, der im Ecken war das. Scheiße. Sensor ist tot. Ach, jetzt kommt Nox wieder. Ernsthaft? Ich werde gerade überlegen, ob ich hier runter kann, aber ich glaube es geht ganz gut, wenn ich oben durch Wahrscheinlich könnte ich unten durch. Diesmal so Cool. sieht ganz sauber aus, sauber aus soweit wir sind hier Biospark registriert Giftspuren aus diesen Kanistern Mitchell Ladung platzieren Ja mach ich ja kein Stress Tschüss. Alle raus! Ja, bin dran. Mitchell, leg los! Jawohl! Kingpin, Material ist gesichert. Bereit zur Evakuierung. Primäre Landezone zu heiß. Zu viele Feinde am Himmel. Landezone drei Kilometer südöstlich. Ein ah, 740 im südlichen Hangar identifiziert. Dort steigt ihr ein. Verstanden. Sind unterwegs. Wird ja immer besser. Ah, das, das war jetzt meine Schuld, das weiß ich. Hi Jungs. Nö. Ich probiere das ein bisschen schnell zu... squaren, Dass wir hier nicht ewig... ...ewig festhocken. Jetzt sogar fast noch besser als wenn ich probiere, alles zu töten. Keine Ahnung von wo der kam. Den habe ich jetzt nicht gesehen bis jetzt. Aber okay. Ich glaube, ich habe, das waren die zwei da oben. Ich glaube, das waren die. bin dran. Oder so. Such oh. eine Leiter. Ach, ich muss da hoch. Mitchell, äh. störe platzieren. Ja, ja, ich suche eine Leiter. Hast nicht gehört, ich suche eine Leiter. Ist da eine Leiter? Ja, da ist eine Leiter. Der Signalkodierer ist oben auf dem Ja, ja, ich habe eine Leiter gefunden. Ah, ich könnte auch irgendwo... Ah! Signal ist da! Das habe ich in einer Minute offen. Es nähern sich mehr Ziele. Mitchell, Gideon, noch Deckung! Naja, mach ich gleich. Sehr unkreativ mit dem Bildschirmgestaltung. Hi, Nox. Tür ist offen. Los jetzt! Mitchell, Beeilung. Hey, hallo, ich war vor dir drin. Was wissen denn du von mir? Die Bildschirme sind halt wirklich genau die, wie die aus, die ich mitnehmen muss für meine Mission. Das verwirrt mich. waren meine glaube ich mehr laptop mäßig und nicht so einfach nur ein bildschirm Raum sichern. aber von weitem sieht man das halt nicht das ist ja das problem dran deswegen renne ich auf alles was mit diesem bildschirm irgendwie endlich aussieht. Hand hoch, wer kann das Ding steuern? Mitchell und ich sind an 600ern ausgebildet. Diese Triebwerke sind neu. Abbruch! Ja, oh, komm, ich mach das. Kingpin, hier Sentinel-2-3. Unterwegs zur Landezone Schwarz. Ankunft in 10 Minuten. Bitte die Landezone freiräumen. Verstanden, Sentinel-2-3. Der Vogel ist im direkten Umfeld im Bereich. Also gut, alle rein! Ich meine. okay. Es sieht immer noch aus wie ein normaler Panzer, oder das halt jetzt schwebt. Genau wie im Training. Raketen gegen die Infanterie einsetzen! Das sind EMPs. Was ist das Trophy System? Und wieso sinkt das? Durch das Tor! Und dran... Achso, ich habe Abschü... Ach, das Zelt ist Abschüsse. Für mich. Früher. folgen. Foxbot Whisky 053910. Auf Raketenwechsel. Norbert, linke Seite. Verstanden. Koordinaten bestätigt. EMP auf die Hubschrauber. Hier ist noch die. ein. 270 bräuchte am Ach so mein Trophy System ist vielleicht am Leben. Über den Fluss. Weil ihr vielleicht gemerkt habt, sind da Gegner. Mal so nebenbei. Ist vielleicht noch nicht so aufgefallen. Die Landezone müsste gleich hinter diesem Kamm sein. Kann ich dir mit... Robert Der Schuss von links. Da kommt noch mehr Infanterie. Den ja, ich weiß, ich sehe, wo ich hin muss. Raus. Ich bin tot. Das Ja, das Trophiesystem ist mein Leben. Panzer kommt die Straße runter! Ich räume jetzt mal kurz auf, bevor ich einen weitergehe. Schuss Guter Schuss! Da kommt noch mehr Infanterie! Den Hügel hoch! Der Schuss von rechts! Afchen! Der Schuss von rechts! Rechts! Falsches Licht! Schon bei 25%. Viel direkt voraus! Beschuss von links! EMP auf den Warburt! Warbird ist erledigt! Die Geier ja nicht mehr zu uns. Ja, ich merk's. Fuck. Fuck, fuck, fuck! Ich hasse die Mission jetzt schon. Panzer ist cool, aber. Der Rest ist sackschwer. Von rechts. rechts ist ein feuchter Scheiß, Kollege! Wieso sollte ich jetzt so EMP wechseln? Rest meine EMP, kollegen Das wird schon weniger lebensvoll. Er muss platzen. Und der Panzer auch. Warbirds kriegt man auch mit EMPs weg. Ja gut, das heißt Warbirds mit EMPs ausschalten ist genauso gut. Cool haben wir das geklappt. Panzer, kommt die Straße runter! Komm, Panzer kannst du nicht einfach komm, in den geben. So. Ja, mach ich, ja. Er hat einen Schutzschild. Panzer ausgeschaltet. Ziel direkt voraus. Jetzt kommt glaube ich ein Warbird. EMP auf den Warbird. Guck mal drauf. So. Gleich steigen wir aus. Komm, komm, komm, komm, komm. mal. So, jetzt bitte nichts mehr. Bitte. Das war... Boah. Boah. Bewegung! Bewegung, Puh. Das ist unser Vogel. Zum Aufnahmepunkt. Boah. Boah. Boah. Boah. Boah. Boah. Wir alle da! Passagiere. Scheiße! Hätten ihn schrotten sollen, wenn ihr einen Schritt voraus. Gut gemacht, Soldat. Nice. Sobald das entschlüsselt ist, ist Atlas Geschichte. Evakuierung abgeschlossen. Ab nach Hause. Yeah, wir haben das im Griff, wir kommen voran. Einen Punkt zum Verbessern. Habe ich überhaupt noch was, was einen Punkt kostet? Die Batterie, die will ich nicht machen. Machen wir weiter. Ich bin geehrt, dass ich als erster CEO eines privaten Konzerns Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sein darf. Leider wird meine heutige Rede überschattet von unzähligen Spekulationen, dass mein Unternehmen eine Massenvernichtungswaffe entwickelt, die gezielt abgestimmt ist auf bestimmte ethnische Gruppen. Ich begegne diesen Anschuldigungen direkt. Entwickeln wir so eine Waffe? Nein, wir tun's nicht. Aber wir haben sie entwickelt. Aber bei allem Respekt. Die Vereinten Nationen sind ein Relikt aus vergangener Zeit. Als die Nationen noch in der Lage waren, die Probleme der Welt zu lösen, aber das sind sie heute nicht. Nicht mehr. Vor allem, weil sie diese Aufgabe abgetreten haben. An mich. Ich schickte Männer, die starben in ihren Kriegen. Somit fühle ich mich qualifiziert zu sagen, ihre Kriege funktionieren nicht. Darum ändern sich meine Prioritäten. Von Profit zur Politik. Denn Politiker wissen nicht, wie man Probleme löst. Aber ich schon. Stellen wir es klar. Ich bin hier und löse der Welt Probleme. Und ich glaube wirklich, die Probleme der Welt beginnen mit euch. Was zur Hölle war das denn? Ich weiß auch nicht. Aber es klingt, als ob Irons den Krieg erklären würde. Seine CBR1 sind zerstört. Ohne Mentico hat Atlas keine Chance. Cormac, Sieh dir das an! Zeig es mir. Wir haben die Upload-Verschlüsselung geknackt. Und was ist das? Potenzielle Ziele. Irons hatte einen Plan B, falls man Atlas in die Enge treibt. Ein Präventivschlag. Er will uns ausschalten, bevor der Kampf richtig losgeht. Ein direkter Angriff auf die USA. Ist eins dazu wirklich bereit? Wie ist der Plan? Sie können nicht alle gleichzeitig angreifen. San Francisco. Die ganze dritte Flotte ist in der Bucht. Ich brauche euch zwei im Einsatz. Los. Geht Bericht! Die nördliche Seite ist sicher! Moment, was ist, das? was ist los? Laut ab! Bewegung! Los, los, los! Weißer Lieferwagen hat eben den Kontrollpunkt passiert. Verfolgung läuft! So, ich Dann wollte gerade das Mikro anschalten. Ne? Sein. <lacht> Jetzt habe ich mit rechts Gas gegeben, musste mit Kopf. links irgendwo hin äh, rüber erreichen, damit ich es schaffe. Alter, Irons geht hier richtig ab, was soll denn das? Er hat nicht unrecht, meiner Meinung nach, aber das ist der Teil. Leck mich. Es gibt genug Politiker, die tatsächlich nicht in der Lage sind, meiner Meinung nach, Probleme wirklich zu lösen. Ich nenne jetzt mal keine konkreten Beispiele, aber... Ja. Ich glaube die meisten wissen einige davon. Oder Probleme so zu lösen, dass halt nur ein Land was davon hat. Alle Einheiten. Mehrere Atlasfahrzeuge sammeln sich an der Brücke. Wir müssen die Flotte schützen. Admiral ist ein Feinde auf der Brücke. Code <lacht> ja, ich bin für alle drin. Einheiten. Verstanden Sentinel-1. Guardian-5 ist am Boden und wartet auf Anweisung. Ja, aber auf jeden Fall eben. Alter. Irons ist schon ein bisschen krank, aber seine Ansprache war ehrlich gesagt echt cool. Dass der einfach... ups. Hinsteht und einfach mal sagen, ja, ihr seid das Problem. Ich muss... ich finde, ich fand das cool. Pitbull ist hin. Gehen wir zu Fuß weiter. Es kommen Soldaten aus den Atlas-Fahrzeugen. Nähern ja, sich ja. eurer Position. Fuster. Die Zivilisten müssen von der Brücke runter. Die Polizei ist hier. Ja, die Polizei kann uns sicher viel helfen. Okay. Äh, ich wollte eben enden, wegen der Zeit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hat. Und wir sehen uns nächsten Folge wieder. Mein Name ist Satan, alles Puppen mit Zucker. Cheerio!